Oh, hi. und willkommen mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's bei Tels of Spare, die definitive Edition ja ich bin jetzt hier wieder in der versunkenen versunkenen grotte stimmt sogar und ja wir sind jetzt eben ersten gebiet hier ja, kräne elizia und ja hoffentlich äh, kommt jetzt hier eine Cutscene wieder irgendwie was und wir können uns wahrscheinlich wieder diesen schwert stellen, ne? Damit wird der gesamte Part wahrscheinlich gefüllt. Diese Formel ist die Fortführung einer Formel, die wir bereits freigeschaltet haben. Das bedeutet, es bedeutet sich vermutlich einer, eines der Formeln, die mit der Formel dort drüben verbunden sind, richtig? Ergreens sind durch Formeln mit ihrem jeweiligen Ort verbunden. Vielleicht haben sie also an jedem Ort Geräte mit Formeln gebaut. Golems, Formeln. Ich interessiert vor allem, wer den ganzen Kram gebaut hat. Und warum? Ich hab's. Also wenn der golem wieder zum nehmen erweckt wird müssen wir halt noch einmal gegen ihn kämpfen vermutlich aber wenn das erforderlich ist und das schwert zurück zu lang dann haben wir keine wahl wir hatten von anfang an keine wahl kommt schon auf geht's na gut oh ja wir sind jetzt hier irgendwo alles klar ähm, ich habe immer noch die fähigkeit hier äh, wo ist, es? Wo ist es? Da, halber Schaden und ja ähm, das sollte den Kampf jetzt nicht so unglaublich einfach machen und ja gucken wir mal wie das dann jetzt abläuft ne? mal Raven rein weil warum nicht Flinn, weil ich will Flinn steuern und nach wir sind hier oben links okay jetzt müsste da unten rechts ja da eigentlich das Ding aktiviert sein ne? Und dann könnten wir von da aus wieder hin nee, das ist ja voll dämlich muss ich ja jedes mal egal jetzt wir müssen noch dreimal gegen den kämpfen haben füllen wir den ganzen part hier mit diesen typen der war level 50 letzte mal nee? das heißt äh, war der hier nee, doch ich weiß nicht magisch glaube ich oder kommt schon da ja, und ne, 50 und so waren seine werte mal gucken ob er jetzt stärker geworden ist naja die barriere ist weg also und oh nein sehen nur die barriere verschwindet ha, nicht schon wieder Dieses licht, das licht ist das gleiche wie vorher aber du hast jetzt eine andere farbe der Rudel wird wieder zum leben erweckt und jetzt völlig, er sieht völlig anders aus. er Hat mehr E-Absolvent um stärker zu werden oder waren das wir, als wir die Formeln aktivierten? Pass auf! Ich kann dir dieses Schwert nicht überlassen. Ich werde es dir zu gegebener Zeit wegnehmen. Das ist eine sehr nette Untermalung, um zu sagen, ich glaube dir das Schwert. So, der hat jetzt wahrscheinlich voll irre stark zu, ne? Ja, 55, okay, das geht noch. So. Au. Aber wir haben jetzt halbe schaden Das heißt der kampf sollte jetzt ein bisschen alter der macht jetzt schon viel zu krasse sachen so. eigentlich voll dem ich er wird noch der herausforderung und sorgt für oder wenn wir gegen den finalen boss kämpfen dann weiß ich nicht ich habe schon geplant wir, äh, wir tun unsere ausrüstung ablegen und äh, ja, tun halber Schaden aktivieren, damit der Kampf nicht zu einfach wird und ja, also man kann ja noch, oh, warte mal, ich also vielleicht mal klauen, ob nicht eine Waffe, die ich noch nicht habe, dann ja, egal eingesetzt. Okay, ich kann ich nicht beklauen, wenn du mich die ganze Zeit, Alter. Vielleicht hätte ich doch nicht halber Schaden einsetzen sondern weil der Kampf sieht ziemlich nervig aus, ey. Sentinel plus 1 das haben wir doch auch schon. Alter. Okay, der macht mir, machen der macht mir gerade ein bisschen zu viel Stress, ey, mit seinem ganzen Rumgewirbel hier. Kann ich auch, hier In die Fresse. aber egal wesentlich ein bisschen beschäftigt haben eine herausforderung ich habe Bock, den hier jetzt wieder zu Der soll er ja soll eigentlich eine herausforderung wahrscheinlich sein 20 ne? level höher ey. und wir kriegen trotzdem noch voll auf die fresse habe ich so das gefühl, ich das gefühl ich hätte ihn schon viel früher bekämpfen können aber ja soll's. Ich meine, ich habe doch schon mal die ganzen Dinger untersucht. In die Fresse. doch R zwei. Ich habe jetzt ungefähr drei, vier Mal R zwei gedrückt. Er ja, hat nicht ein einziges Mal gezählt. Er hat ja immer noch voll viel AP. Aber hau ich den die ganze Zeit wie blöde? Vielleicht hätte ich doch nicht halber Schaden machen sollen, weil es wird hier alles viel zu lange dauern wahrscheinlich. ich hätte ich einfach nur schwächere Waffen auslösen sollen. Ja. Ich meine, die haben trotzdem noch Kontrolle über den Kampf. Ja gut, ja guck mal hier. Wir jonglieren, über Überlimit, was? hat er vorher nicht glaube ich er tut mir ein bisschen zu sehr rumzappeln nach meinem geschmack nichts war nämlich halber schaden raus ging ja schon so nervig irgendwie ganz da auch dagegen abwehren. Aha. in die ich habe doch x gedrückt zählte auch wenn hat boah wirklich schaden anrichten können gegen den ja irgendwie bringt halber schaden nichts er tut den kampf eigentlich nur in die länge ziehen meine macht jetzt auch nicht so unglaublich viel schaden ja, nächstes Mal kommt halber schaden raus da wird er wahrscheinlich wieder fünf level höher sein ne? nehme ich jetzt mal an ha. alter Alter, schilder ich so gegner für so am rum wirbeln sind Oh, kommt oh. verstehe ich wie meine computer Charaktere charakter immer schneller irgendwie ihre tp verballern hey dann gehen denn dann nach Ja, ich mache ja nichts Schaden. Nee. Noch mal. Zack. So. Ah, sag schaden meine ich. Geht hier eigentlich. der Kampf, der wird tot langweilig, habe ich so Gefühl. mal ein repeat alter und jeder schlag haut uns hier voll weg der macht irgendwie 20 schläge irgendwie hintereinander also schaden nicht noch mal dann mal da gibt es richtig auch das auch soll ja nicht weil wir kennen ja so oft irgendwie nicht so als wäre irgendwie der schaden ja wichtig ja okay ist gut ja richtig nervig Glaube ich, dort mal spezifisch oder irgendwie dort einsetzen. Nein, nein, nein, das Ja, Raven, du als Erster. Du kannst du wieder zaubern. So gerade in auge halt, habe ich mir nur eingebildet. Ah, Ja, er hat noch so viel ap ey. Oh mein Gott, ey. bleib doch mal stehen, ey. Alter, ist doch mal gut. Ey, ich komme gar nicht an ihn heran. Der zu so lange Arme. Er greift mich schon an, bevor ich irgendwie an den rankomme. Irgendwie schwächen oder so? Nee. Gleich erstmal die Hälfte seiner HP abgeschlossen, da ja. das ja, kann ich den die ganze Zeit angreifen und jeder Schlag macht den irgendwie so bringt den irgendwie so zum starren irgendwie. Oh. Gadblings anletten. kreis wir haben noch schutzfeld mein Gott. So, das alles nur, weil ich diesen einen Boss hier letztens voll einfach weggauen habe ey, und hat keinen Spaß gemacht. Da muss ich eine Herausforderung suchen. Treffer wir haben, ey Er sich vor schnell, Ketten. 59 Treffer. 62. Okay, ich will überall mit einsetzen. Alter, doch jetzt mal auf. Ah, wir. Diesmal möchte ich das nicht vermasseln, wenn es geht. komm her müsste schad ins gesicht 49 treffer ja, trotzdem nicht so viel abgezogen ey. und dann macht er einfach kommt wieder greift mich an und er hat lächerliche ey. Okay, langsam oh. Hey. Okay, wesentlich habe ich eine Herausforderung. halbwegs also beschwere so ich mich ja eigentlich. Er ja, tut mir viel zu viel herumflippen. Irgendwie. Das geht mir voll auf die Nüsse. So, ja. Das braucht auch langsam. Ins Gesicht. Vielleicht macht unsere jetzige Gruppe irgendwie voll wenig Schaden oder so. Oh. da muss ich dabei hand ja, voll unnormal normal äh, äh, äh. wird einfach 20.000 combos hintereinander ich glaube das repeat egal aus den angriff rauskommen einfach er hat einfach nicht auf anzugreifen ich muss einfach blocken im nächsten Kampf gar nicht mal so schlecht. Wenn ich schon so überpowered bin, wäre richtig nervig gewesen, ey. Auf 20 Level unter, ey. Ich meine, der ist Level 55. Ne, wir sind jetzt, war Level 71. Bin ich mit Level 55 gegen gegen angetreten wäre, wäre er absoluter Horror gewesen. Nein, danke. Ich mag von der Herausforderung, aber Gott. ganz dann voll auf die Fresse gegeben, ne? ich habe ja schon genug herausforderungen ja einmal umgedreht wir haben angefangen jetzt muss ich wieder warten bis ich eine chance habe ja. den und warum kann ich, warum kann ich das hier so ankommen Ne geht nicht. eine veränderte Art oder was? Kann man die nicht ankommen oder was? In Basisart? Ich verstehe es nicht. Ja. Oh, 150.000. Haben schaffen wir. ein müssen enttäuschen, wenn der Finale Boss irgendwie schwächer wäre als der. sagt also für Finale Boss kann gar nicht stärker als das hier sein. Ich mal mein, guck ich dabei einer an. Auf. Ich einer an. Finale Boss nicht gerade so was drauf hat, dann stelle ich mir ihn jetzt nicht irgendwie stärker vor. Da ja, komm in boah, 17 Minuten. Ne? Okay, dann tun wir diesen Party auch einfach den viecher widmen. Aua. Naja naja naja naja naja na, na, ja, ja, komm her. Sentinel plus 1 habe ich übrigens auch noch bekommen. Muss gleich mal checken, direkt weil ich meine, das habe ich auch schon. angriff etwas Andere Angriffe ein. Dann setze ich schon wieder Dachenschwarm ein. Sagte er, während er direkt wieder den gleichen Angriff einsetzt. aber Ich gehe mal gleich. mein gott alter mein gott wie soll man denn auf so reagieren das also menschlich gar nicht möglich ich habe keine tp geil junge reg dich mal mehr ja, Schon zu voll da muss mir... ich mir ein bisschen zu viel rum nein nein das doch oh. Oh, jetzt hat er nee, das ist so frustrierend ich tu ja vier Dinger warten bis ich das ding voll krieg und dann krieg ich nicht hin nee, das ist so kacke so kann ich dann nicht schon bei ein einsetzen meine gerade ich hasse also, wenn ich meine vier Dinger hier ansammle und dann kriege ich manchmal die Mystikart hier irgendwie gebacken das ist so frustrierend ey. Ja, okay halber Schaden wird sofort rausgenommen nach diesem Kampf lächerlich Der unnötig lang gedauert aber war der Kampf noch nicht mal so schwierig. Ich tu ganz bestimmt nicht noch meine Ausdauer entfernen Warum? Ein paar TP, aber ich will jetzt nicht am Ende des Kampfes hier noch extra einen anderen das einsetzen. und oh Gott, ich bei ihnen in drin. In die wollte ich sagen also ausgewichen gibt es nicht ich hoffe ich krieg nicht allzu viel abfangspunkte obwohl ich kann ja wieder halber schaden und so einen packen das einzige was ich vermeide ist dass wir jetzt den finalen boss irgendwie ja voll einfach erledigen das ist, und ich mich am meisten fürchte gerade bin ich in meinem ersten spiel ich glaube den finalen boss ja problemlos legen steht da nicht der einzige der irgendwie so eine angst davor hat sich schon so was sorgen macht daran nein. Okay. schon sagen. Er noch eine Kombo hier aus. Ne, pass auf. So, und. Boom. Zack. Weg bis ja, schon wieder. Bonus 11.800. sehenlose Seenlose Dämonen. klinge 2. Okay. Und wie eine Barriere. Ja. Verflucht nicht schon wieder wir Können diesen Blast ja nicht erlauben, das Schwert zu behalten? Wir müssen es uns so bald wie möglich zurückholen. beruhig dich endlich, es ist wieder ein Schwert. Form das heißt, mit jener aktivierten Form wird der Golem wieder zum Leben erweckt. Damit hast du eine weitere Chance, das Schwert zurückzuerlangen. Du hast recht. Entschuldige bitte, suchen wir weiter. Was macht ihm zu schaffen? Er bedient sich nicht wie der Fling, den ich kenne es geht hier um mehr als nur darum das schwert zurückzubekommen hm? vielleicht hat er es aus eigenen gründen auf das schwert abgesehen dieser wohl verwandelt sich jedes mal in eine noch mächtigere version seiner selbst wird er nicht schwieriger und schwieriger zu besiegen je mehr formen wir aktivieren mit dem problem beschäftigen wir uns wenn es soweit ist kommt schon holen wir erstmal fliehen ein sonst teleportiert er sich noch ohne uns ins nächste gebiet in das wollen wir nicht so, Sentinel plus 1, ja, daraus kann man uns bestimmt voll die geile Waffe oder so machen. Ne, aus diesen Sachen Denke ich jetzt mal an. So. Ah, wir werden gehalten, Gott sei Dank. So, wir haben kein Level bekommen, gut. So, dann sehe ich euch wahrscheinlich. Beim nächsten Mal, wenn wir den ein weiteres Mal bekämpfen, ja, wahrscheinlich wieder ein bisschen. Der ist wortwörtlich um 40 Punkte, 40, 60, 50 Punkte stärker gew geworden. Ja, okay, der hat ein paar krassere Angriffe drauf gehabt. Ne? Also, aber wenn er jetzt wieder stärker wird, Dann ne? ja, halber Schaden raus damit erfolgt ja, dem nicht. das also hat gefühl selbst mit irgendwie selbst ohne halbe schaden mit der ganz schön stark sein ja, wenn wir ja sehen beim nächsten mal ne? ich gehe auf jeden fall schon mal zum nächsten teil hin oder der zweite teil hier sein wird ne äh, und dann gucken wir mal äh, gut sehen wir uns da ne? also bis gleich so wir sind jetzt im, ich weiß auch gar nicht mehr ich bin einen tag vorher hingegangen und äh, ja deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau wo wir jetzt noch mal sind ich glaube wir sind hier jetzt gerade ne? sehe ich gerade wo ich auf der karte bin das ist mal eine gute frage ne? sehe ich irgendwo wo ich gerade bin? Steuerung, <lacht> mein Gott. So, wo ist denn mein Zeichen? Ne? Hier war mal ja letztens. Ne? Warte mal, wir sind hier hingegangen, denn das hat alles angefangen. Erst mal erstmal kämpft ja mal zweite Mal müssen wir ja eigentlich hier sein. Ne? Warum welche auf der Karte nicht angezeigt, wird soll dat? Hä? Nee, nee, hier sind wir. Ne? Warum werde ich hier nicht auf der Karte angezeigt? Kommt schon. Mache ich jetzt hier drin oder was? Egal, ähm, wir machen wir weiter. Prüfen wir diese Formel jetzt. Okay, hier ist die nächste Formel. Ich entschlüsse sie. Dann mal los. Es reicht nicht, das Schwert gefunden zu haben. Wir müssen jetzt wieder erlangen. Geschafft. Danke, Rita. Auf geht's. So, Kampf Nummer 3 von vier Okay. Na gut, komm her. Diesmal ohne Viertel, äh, halber Angriff und also was ausgerüstet. Bin jetzt da rein. waren denn fertig. Mit unserem normalen Schaden. Na, muss nur hier meinen Ordner. Alles klar. Hm? Was um so mit der Welt? Es absorbiert weiter eher. Ich werde, wir müssen die letzte Formel aktivieren. Ja, dieses Schwert ist ein gieriger kleiner Scheißer. Patty. Dann gehen wir ihm, was er will, und finden die letzte Formel. Hey, warte mal einen Moment. Das muss aber im zweiten Mal deutlich stärker, oder? Ja, und zwei weitere Formeln zu aktivieren macht es gewiss nicht schwächer. Sollten wir es nicht einfach im Frieden lassen? Er hat nicht ganz unrecht. Aber ich fragen wo ihr starker Wunsch, das Schwert er kommt und was du ihn denn gesiezt? Es ist nicht nur ein Schwert, weißt du. Gewiss, wir haben es in Aktion erlebt. Ich glaube, wir wissen alle, dass es ihm eine Art legendäre Macht innewohnt. Ganz recht. Das heißt, das Schwert besitzt immense Kraft, aber das ist nicht alles. Das Schwert wurde von den Rittern geheim gehalten, weil es nur ein wahrer Ritter führen darf. Weil nur ein wahrer Ritter es führen darf. Aha. Es wurde zuletzt im großen Krieg eingesetzt und seither hat niemand es berührt. Es ging fast in der Geschichte verloren, wie du siehst. Wir könnten die Menschen eine so fantastische Waffe vergessen. Das ist absurd. Die Legende verstummen zu lassen, damit das Schwert sein Geheimnis und seine Macht bewahrt, zählt tatsächlich. Zu den schlaueren Dingen, die der Ritter getan haben. Ständig darüber zu reden würde es ruinieren. Er hat recht, wenn bekannt wäre wie das Schwert ist, würde jeder versuchen wollen, es zu führen. Es ist genau andersrum. Das Schwert an sich verleiht keine Ehre. Es wird vielmehr von Ehrenhaften gewährt. Und daher können wir nicht erlauben, dass sich die Kunde davon verbreitet. Dann nimm du es. Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Es ist nur für einen wahren Ritter bestimmt. Und ich habe keine Ahnung, was ein wahrer Ritter ausmacht. Wahrscheinlich nicht ganz objektiv, aber ich finde, du bist schon da. Er will damit sagen, er will es zurückgeben, egal wie gehört oder nicht. Stimmt, ich weiß nur, dass ich nicht zulassen kann, dass ein in seinem jetzigen Zustand verbleibt. Es wird nie jemand erscheinen, dem der ihm würdig ist. Das weiß ich. Daher werde ich, ja, ja, schon klar. Also, okay, packen wir es an. Wie bitte ich, wusste, dass sowas kommt. Deshalb muss ich die Bürde allein auf mich nehmen oder so ein Käse stimmt doch oder du bist ein bisschen dramatisch was das angeht juri jo, wir sind alle im selben boot natürlich helfen wir ja jawohl wir kriegen das hin solange wir alle zusammenarbeiten oh, sie an wem plötzlich ein rückgrat gewachsen ist das klar das uns die letzte formel aktivieren geht klar also bin ich sozusagen umsonst hingekommen das war also muss ich nur dreimal gegen den kämpfen ne? aber beim dritten mal wird er an der absorbiert ja jetzt noch mal irgendwie Kraft, ne? Und das bedeutet, er wird wahrscheinlich noch mal doppelt so stark, oder? war der Level 55 Wird der Level 65 sein oder so? Weil er ist ja immer fünf Level stärker geworden, ne? Also immer, einmal. Ich habe ja nur zweimal gegen den gekämpft. Also ja, dann ist das, wo ich muss zur letzten Formel und dann kämpfen wir noch mal gegen den, ne? Anorganisch war das, ne? Ja, 55, das ist bestimmt für Level 65 oder so. Wie viel stärker der wird, bestimmt nerviger. So von den Moves und so, Ne, ja, ich kann es kaum erwarten. Alles klar, dann sehe ich euch in der letzten Formel. Dann anscheinend bis gleich. Alles klar, wir sind an der letzten Formel los. Lass sie aktivieren und jetzt hoffentlich kommt es auch zum Kampf. Also hoffentlich. Warum, <lacht> warum hoffentlich? Okay, Freunde, hier ist die letzte, weil wir es wirklich tun. In Ordnung, merkwürdige Antwort. Und aktiviert. Die guten Dinge sind drei. Hm? Das war aber das Vierte. So ist es. Es wird Zeit, dass wir die Sache wenden und das Schwert zurückerlangen. Na gut, der ist jetzt bestimmt irre stark und macht mich jetzt tut mich jetzt vollkommen vernichten. Ne? So, da ist keine Dinge jetzt dumm. Ähm, ich habe ins Team genommen, weil keine Ahnung einfach so und ja. Rein da. Das wird wehtun, glaube ich. Aber ich habe nicht mal halber Schaden drin. Ich mache jetzt mehr Schaden. Komm her. Da kommt er. Macht euch bereit. Heiliges kanon Was ist mit dem passiert? Es scheint, hat er der sich die Flügel schwärz ermächtigt. Dieser Wahnsinn endet jetzt. Ja, komm her. wer ich kann nichts Vernünftiges klauen. Musik ist wahrscheinlich voll episch, aber ich hör sie nicht so gut. So, level 60, okay, der hat immer noch nur level Der ist immer noch so weit nicht 60, 80 Punkte noch stärker geworden. So, lass erst mal klauen. Okay. Da, komm her. Ich muss was von der klauen, wenn es geht. die Reicher plus 1 den habe ich auch schon galt raub los geld um 500 alles klar okay jetzt können wir dich fertig machen okay der sieht jetzt nicht so sehr viel stärker aus als die letzte form wenn ich ehrlich bin der zappelt immer noch ein bisschen herum die ist im dings alles klar Das hat ein bisschen schade ein. Warum? Und das mal neues sehen. Weiß nicht, ob das neues. Ich glaube, das ist neu. Das ist definitiv nicht neu. Halt hat Schaden gemacht. Da finde ich gut, dass die irgendwie so Fähigkeiten hat, womit sie ins Überlimit geht. macht ein bisschen einfacher ihre mystische Art so einzusetzen. Hm. Ich trotzdem irgendwie nicht stärker. Ja wahrscheinlich doch im letzten Moment irgendwie ja, voll rein mit eine mystische Art oder irgendwie so was. Nein, also auch. gut gemacht. Ich hab's verpasst. Level eins für alle Freunde, okay. ich habe meinen auch eingesetzt ja, voll daneben Mein Handy ist ganz schön praktisch hier für diese ganzen effekte Die ganz überlimit effekte finde ich so ketten 56 treffer oh. stimmt ich glaube juri hat jetzt auch irgendwie so fähigkeiten wo wenn er weiß ich nicht 20 treffer oder so macht dann kommt er ins erste überlimit und so, so was ähnliches gab es glaube ich auch in tales of graces ne? konnte weil ich deine mystische art einsetzen wenn die 20 oder 25 treffer gemacht hast eine zweite mit der 50 und der dritte bei 75 Das war eine gute idee das sollte es hier geben weil jeder Charakter hat ja hier nur eine über Limit also in kritische form Okay, ich wünschte ich wäre noch in der kritischen form jetzt alter ist gut ist gut alter ist hier auf einmal los was ich kann direkt noch eine einsetzen Repeater, gar keine Dings, keine. Ich will in der Kritischen Form gehen und dann überlebt einsetzen. Ich glaube, man hat nämlich mehr Auswahlmöglichkeiten ja so an Sachen. Diesen Rat, wenn die sie in der Kritischen Form ist. da guck mal, noch viel mehr jetzt. Mew. ich habe gesehen, was? So, was ist das hier? Sturin. Hat er überhaupt nicht getroffen? <lacht> was? Er gar nicht getroffen. Was war das denn? 3, 4, 5. Oh, sehr gut gemacht, Fetti. Ein Sorbier hergestellt. Wir okay, gerade so ein bisschen, weiß ich nicht. als den Wach untergegangen aber gott Still, kannst du uns beteilen nee. Großer wagen okay aber er hat gesehen hätte hat irgendwie viel mehr keine ahnung felder gehabt in der kritischen form sollte man am besten den müsgrad einsetzen wenn man in der kritischen form ist ich will ich habe gesehen von Tales of the Abyss ist das der Teil, der direkt vor diesem Spiel kam. kommen ganz schön viele Anspielungen an Tales of the Abyss. Sein schon diese Gentleman, finde Die so irgendwie aussehen wie Mew oder hier so, Das ist der Teil, der direkt hier vorkam, oder? Kann das sein? weißer Tales of Graces nach diesem Teil kam. Wenn die anderen reinfolgen, die weiß ich leider nicht so. Oh, da war eine Sternstuppe. Rakete. Und dann fertig ist weg. ich werde schon treffen irgendwie. Was zum? dies wie so ein Engel hinabgestiegen, hab das gesehen. Aber was war dieser... eine dingen was bei ihrer mystische Art auf der selbst führt, war bestimmt auch irgendwie eine Anspielung an irgendwas. soll ich heile halt uns mal. Ich glaube, ja dafür geht jetzt. aber gut, macht Dafür, dass wir zehn Level höher sind, ist der doch noch ganz schön happy, finde ich. Ich meine, könnte noch schwieriger sein, aber trotzdem wenn ich hier mit level 60 reingegangen werde hätte ich bestimmt vor auf die fresse umgeworfen kommt in die phrase heiliger recher plus 1 wir bekommen ne? habe ich da glaube ich auch schon wird ziemlich sicher ich auf jeden fall irgendeine art von heiliger recher na, na, na. Ich ein, das eine andere Gummi ein. Ja, Repeat kann irgendwie Items einsetzen ohne und in der Abklingzeit halt, dass ich nicht fünf Sekunden oder so also warten muss, bis ich wieder ein Item einsetzen kann. Gott, Verheilung, danke der ja, blöde ist wenn er einmal irgendwie anfängt mit seinen ganzen angriffen du kommst nicht mehr an den heran irgendwie ja, gut ist aber wenn ich den angreife dann reagiert er auch einige bosse manchmal an tun überhaupt nicht sich weiß nicht angeschlagen fühlen er hat irgendwie gar nicht so was außer wenn er natürlich im übernimmt ist donk, donk, donk, donk eine mystische art von Kette kriegen wir vielleicht noch eben jetzt will ich natürlich irgendwie sehen was passiert bei jedem einzelnen dingen jeden einzelnen feld bestimmt sobald nicht zehn verschiedene sachen oder so aber auch damit oh Gott, self. Pass auf. Dann die TP ausgehen ne? Doch Patty tut hier ein paar Mal ein Sorbet kochen. mit einem kampf Und wie hat lang da, bis auf der 4 kommst, ne? Mit dem Überleben. Level ja, 1 kommt irgendwie von einfach. Ja, macht Sinn vielleicht, ne? Oh Gott, das ist ja, mit einem ja muss wieder einmal jetzt müssen wir... So du bist in der normalen form das geht nicht schick form ich glaube die kritische form die kann man gar nicht so wahrscheinlich irgendwie triggern ne? gott äh ja, super. Ja, ich brauche die kritische form äh, wenn es geht da macht sie noch alle ihre dinge Alle ihre tp na, ja, da war es mit Flynn. Also bin ich fünf Minuten von dem mal weg. Ne? Verreckt er sofort. So, jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen nervig hier. Da kritische form gut. Oh, ja. das so früh wie möglich einfach. Boom. So, gib mir mal ich will mal Miu. Ich will sehen. Das ist ein Anker, Piratenzeichen. Cool. was Gutes. Oh so Hi. Geil. Also dieser eine Typ ja von ihrer Crew. War ja nicht tot? Er sah ein bisschen lebendig aus. Dann überhaupt Da war doch dieses eine Monster, ne? Dem an so sah der vorher aus, ne? jedenfalls zwei gesagt. war dieser Typ von Goku? Dieses monsterviech Oh So. zwei neue Art, mystische Art gesehen. Hast du auch also auch was. eine hat man noch nicht gesehen vorher, Nichts passiert niemand kam ja. komm nicht leicht wir haben nicht leicht ich stell dir vor wenn ich hier reingegangen wenn wir mit halber Schaden ein absolute Albtraum gewesen ja, da machen oder so wenn ich von dem Boss halten soll ich finde das irgendwie merkwürdig hatte irgendwie so komisch hier umzappelt hier die ganze Zeit das ist nicht lustig oder so sieht auch nicht realistisch aus ich weiß das ist ein merkwürdiger merkwürdige Sache worauf man sich fokussieren sollte aber ja gut wieder genauso viel Erfahrungspunkte in LP sehenlose Demung Klänge 3 kann ich mir jetzt daraus was herstellen hat er aufgehört sich zu bewegen haben ihn besiegt. Er ist komplett deaktiviert. es Scheint, wurde Isabell's ja aufgestellt, um die Fertigkeit von Waffen zu absorbieren und sie direkt in das Schwert zu leiten. Wow, es hat also die Fertigkeit von jedem einzelnen Waffen hier absorbiert. Äh, Donnerwetter! Und das ist ein ordentlicher Haufen Waffen. Wie auch immer sich das ausgedacht hat, wollte ein Schwert für die Ewigkeit. Ein Schwert für die Ewigkeit, so wie etwa dein dein Nomus der ganze plan klingt verdächtig nach alexei meint ihr nicht ich meine warum er gefälschtes dein Nomus herstellen und das experiment was wenn das gefälschte dein muss einfach teil der ganzen sache war du meinst also alexei hat auch dieses schwert gestohlen ich glaube wir sind etwas vorschnell wir haben keine möglichkeit irgendwas davon zu bestätigen nun alexei oder nicht wer immer dieses ding entwickelt hat ist definitiv gestört das einzige was sicher was ich sicher weiß ist dass dieses blast ja nicht mal funktioniert Sie wird also alle Fertigkeiten, die sie absolviert hat, freisetzen. Das bedeutet, wir kriegen jetzt das Schwert. Ne? Ja, ich hätte dieses Schwert für die Ewigkeit gern gesehen. Nee, hättest du nicht, das wäre fürchterlich. Außerdem ist dieses Schwert so schön mächtig genug. Allerdings, ich kann seine immense Macht von hier aus spüren. Es sollten mir ein gefährlicher Nervenkitzel. Mein Gott, das. Ding passt aber richtig gut zu deiner Rüstung. Komm, wir sind den ganzen Weg herkommen, um es zu befreien. Willst du jetzt wirklich darauf verzichten? Ich fühlst so an, als hätte mich das Schwert den ganzen Kampf über gefragt, was ein wahrer Ritter ausmacht. Ich bin der Antwort nicht näher als vorher, aber ich bin dankbar, überhaupt gefragt worden zu sein. Für einen schwund bist du ziemlich verklemmt. Vielleicht haben sich die Erschaffer des Schwerts und seine vorigen Besitzer nur getestet. Flynn. Oh ja, das klingt gut, das ist fast romantisch. Nicht schon wieder dieses mystische pokus Aber warte mal, wir können es nicht einfach diesen Rittern übergeben, die wir getroffen haben, oder? Das sind keine kaiserlichen Ritter mehr. steht ihnen nicht zu. Ich sehe darin kein Problem, solange wir Blick haben, wo es sich befindet. Ich finde nicht, dass man unbedingt zu den Rittern gehören muss, um im wahrsten Sinne ein Ritter zu sein. Sie können es haben. Klingt logisch. Dann bringen wir es ihnen und lassen die Sache hinter uns. Ja. Würdest mir auch gerne, also nicht mit dem Finger irgendwo zeigen, wo genau die Nummer waren? Die waren in einem dieser Hafenstädte, glaube ich. Ne, Egal, ein barmherziger Mann oh, wird sogar angesprochen. ん。うん、別に何も勘ぐっちゃないんだが。うん、なんで死ん<笑><笑><笑> <死者の魂なんて、そんなのあるわけない。笑> Also. so den habe ich nicht. Heiliger recher plus eins, doch. Hat wahrscheinlich irgendjemand ausgerissen, ne? Da. Oh mein Gott. Muss so aus. ist ganz knapp stärker bei serker und juri hat sowieso noch stärkeres ne okay er ist jetzt jeder am ich glaube das war sogar stärker als ne, ich glaube diese andere war ein ganz klein bisschen stärker hier ja, wie heißt ja noch mal äh... letztes gefecht hier so ein ganz klein bisschen und ruhm ruhm ist beste fähigkeit also ja ähm auch nie vielleicht hier irgendwie so auf. So ja, ihr könnt das Schwert haben oder so. Darauf läuft es doch sowieso irgendwie hinaus. Wir kriegen das Schwert am Ende, ne? Ja, voll Kacke irgendwie, wenn wir jetzt den ganzen Mist gemacht hätten und wir kriegen nicht am Ende das Schwert oder so, ne? Also dann äh, muss ich erstmal wieder hier rausrennen. Das ist irgendwie ein nerviges teil immer hier, dass ich ja nicht irgendwie so ein Teleporter habe, der mich dann rausbringt. Ich muss immer direkt hier zurücklaufen. Und ja. Sie halt erstmal zu so einer Hafenstadt da gehen. Caponor, wie auch immer. Ja, da sehen wir uns, wenn ich diese beiden Ritter getroffen habe wieder. Bis gleich. Alles klar, ich bin gerade am Ausgang gekommen und da äh, hat ein Gespräch begonnen. Also ja, richtig. Dann ist das einzige Problem herausfinden, wohin Pizka äh, und Schestel gegangen sind. Du hast gerufen. Ah, perfekt muss ich nicht noch extra zur irgendeiner Stadt rennen. Hiska, was machst du ja? Und die andere auch. <lacht> Warum hast du nur die eine begrüßt? Ein kleines Würchchen hat mir gezwitschert dass ihr auf dem Weg hierher seid. Dann dachten wir uns, vielleicht habt ihr eine Spur vom Schwert des Gebets gefunden, zum Schwert des Gebets. Wir haben mehr als das gefunden. Wir haben das Schwert entdeckt. Wir haben alle zusammengearbeitet, um es zurückzubekommen. Möglichst war ich sicher und geschützt sein, bis ihr den wahren Ritter findet. Ihr scheint haben wir das bereits. Du sollst es behalten Flynn. Was? Nein, ich habe es nur, es ist für seine Macht wird ja auf deiner Reise gewiss nützlich sein. Aber was ist mit dem wahren Ritter? Mein lieber Flinnen, von unseren Reisen haben wir unzählige Geschichten von deinem Mut und deiner, äh, deiner Tapferkeit im Dienste anderer gehört. Ihr Schwert ist mehr als ein zeremonieller ja, klimbim. Es wäre töricht das so lange zu verstecken. Es ist nur angemessen, dass jemand mit seiner Stärke und Demut es führt. Wir haben keinerlei Bedenken, es dir anzuvertrauen. Aber Hiska, ich weiß nicht, zermatt reden nicht äh, zu sehr den Kopf darüber. flinnen der Captain Ritter sollte das Schwert der Ritter führen, oder? Das ist einfach naheliegend. Du kannst es immer noch zurückgeben, wenn unsere Reise zu Ende ist. Du schon wieder bei dir klingt das alles so einfach. Schon gut, Flynn, du bist der ist schwertswürdig. Ich würde sogar sagen, eine ganze Truppe ist es schwertswürdig. Verstanden. Ich werde es mit meinem Leben bewachen. War das gedacht? Wir kriegen das Schwert doch. Huh. Auf dass du deine Wachsamkeit nie verlierst. Denn wenn du von deinem Vater abweichst, werden wir das Schwert fordern. Ah, mach dich keine Sorgen. Er ist ein prima Kerl. Hey, ich glaube, du hast recht. Nun denn, wir sind unsere Wege gehen. Führe das Schwert mit Stolz flinnen. Wir glauben an dich. Natürlich. Hab Dank und lebe wohl war das äh, war das was spricht dich aus War das von anfang an ihr plan schwer zu sagen ist das überhaupt wichtig nicht für mich unsere eigentliche prüfung liegt noch vor uns ich schwöre mit auf dieses schwert dass ich die ritter zum sieg werden werde ich werde die welt die ich in meinen träumen sah, wirklich äh, wirklichkeit werden lassen so schwertes gebets rack es heißt ein zweimal sich eine betende göttin in die sie schwert um die welt zu retten noch alles klar, warum hat sich das Wetter jetzt so ein bisschen geändert? Wir müssen jetzt dunkler geworden. Alles klar, ich hätte gedacht, wir kriegen das Schwert am Ende. Wow, Was eine Überraschung! So du bist jetzt hoffentlich besser als alles andere. Aber ich habe das ist sogar der Fall. Wer nach K.O. mit vollem KP wiederbelebt, unabhängig von der Wiederbelebungsmethode. Das ist mal krass. Ich meine, es gibt bessere fähigkeiten aber keine ahnung diese fähigkeiten setzen irgendwie voraus dass ich mit flinnen oft sterbe aber aber hey ne? was habe ich hier Den negativen status ich meine das ist auch nicht so dass non plus ultra non plus ultra so warum kriegst du so Ach, das gibt verteidigung deswegen okay Gut, haben wir ein neues Kurschwert schwert für Flynn, weil ich finde passt voll zu seiner zu seinem outfit sieht man ja das schwert nicht nee, schade passt da drin oder kommt das mit dem kostüm irgendwie ja ich glaube schon angriffs attribut ja das ist natürlich jetzt blöde der, der jetzt ein Angriffsattribut da drin hat sie auch als jetzt schon fast irgendwie darauf ich vielleicht mit dem irgendwie magisch kämpfen sollte oder so. so was mich aber noch wundert ist diese fragmente die ich bekommen habe äh, wo sind sie da ja, sehenlose die mondklinge ja, sie ist immer noch so scharf also pass auf auch wenn sie zerbrochen ist sie ein unheimliches leuchten aus ein gefährliches schwert ich gehe jetzt mal irgendwo hin wo muss ich denn als nächstes hin? Ich bin jetzt hier überall hingegangen. Fehlt eigentlich nur noch der Ort und... Im Jahr so war ich, glaube ich, noch nicht. Und da gehe ich dann später in, Um zu gucken, was man hier machen kann und so. Aber wo gehe ich denn jetzt kurz hin für den Shop? Äh, hier. Mir ist aus letztens jetzt aufgefallen, hier seht ihr wieder... Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, hier dieser Ring hier drum. Ne, das sieht aus wie eine... Thermalquelle, so also ein typisches Zeichen für eine Thermalquelle ist mir letztens jetzt aufgefallen, weil ich gehe mal hier hin, wenn ich irgendwie mich aufstocke, weil ja der Shop ist direkt hier um die Ecke. Und ja, so ich kann aber bestimmt irgendwie noch ein Schwert aus diesen Dingern machen. Ne pass auf, irgendwas hier kommen. Nein, ich brauche übrigens immer noch Flügelfächer. habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Das hat weil das die einzige Waffe, die mir noch fehlt hier. Wenn ich hier irgendwas machen. Okay, da wohl irgendwie einen Grund haben, dass ich diese Dinger bekommen habe. Diese, diese klingen ja. Schwerttänzer, versuch eine Gottes. Ich habe wohl nach jedem Kampf eine bekommen, also. War jetzt irgendwie nicht verpassbar oder so, ne? Also. Nein. Keine Ahnung, wofür die da sind. Ich werde das wahrscheinlich nur herausfinden, nehme ich an. Hoffentlich, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part jetzt insgesamt ist. Aber ich will ja eigentlich nichts anderes machen, außer jetzt hier den Schwerttänzer. Das waren 31 Minuten. Wir sind jetzt... Da war der dritte Kampf. Ja, okay, das wird als ein Part. Gut, dann würde ich den Part hier beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn ich die restlichen paar Orte hier noch kurz erkunde. Ja, ich brauche eigentlich... Ich werde noch mal hier reingehen, weil... Hier haben wir ja mal zu einem Punkt irgendwie... Äh, weil ich da gab... Da, hier gibt es da so Teleporter und... Ich habe mich mal irgendwie einmal von, weil nicht, Ebene 6 zu Ebene 10 oder irgendwie so teleportieren. Ich will mal gucken, ob es dazwischen irgendwie irgendwelche schätze gibt oder so also ja dann hat man mit den verließen schon mal alles abgeschlossen bin ich schon mal überall reingegangen und dann in so und auch man und am kubanda das sind die ganzen orte die ich noch nicht abgecheckt habe so ich glaube ja umgehen war, war ich schon ja oder war ich schon so ich weiß nicht Jedenfalls diese Orte werde ich noch alle besuchen auf Screen und dann wenn irgendwas passiert, dann schalte ich euch natürlich wieder rein. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.